Ähm, du hast ja Mediale Pfade gegründet und steht hier mal JugendHack, ist ein Projekt von Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr das so zusammen gemacht habt? Also dich ähm, hab ich einfach getroffen und gesagt, ach ja, cooles Projekt, machen wir jetzt mal zusammen. Also ein bisschen was. So. Maria kam irgendwann an und sagte, lass uns JugendHack zusammen machen. Wahrscheinlich also, nicht wörtlich, aber der, der es ich gab diverse Vorgeschichten auch schon. Genau und was halt der Link ist, also wir haben halt die Erfahrung in Jugendarbeit,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 War ich in der Pädagogik, das waren mir dann irgendwann zu viele Menschen und so die Kombination, und <lacht> das hin und her wechseln, ich, ich dann ganz gut. Ich kann nochmal einfach zum, <lacht> zum Start, um den Link auch nochmal zu diesen ganzen, weil es wurden wir am Anfang wahnsinnig viel gefragt, heute überhaupt nicht mehr. Also, dieses Jugend, also bezieht ihr euch auf Jugend forscht und, und diese ganzen Exzellenzprogramme? Ja. Ähm,